Privet YouTube und herzlich willkommen hier zur letzten FIFA 20 Teambewertungsfolge in diesem Zimmer. Also es wird weiterhin Teambewertungsfolgen geben, aber das letzte Mal in diesem Zimmer. Ab diesem Wochenende, also heute ist heute, wo ich es hochlade, ist Donnerstag und dann Ab der nächsten Woche werden die neuen Folgen, sei es Squad builder oder Teambewertung in der neuen Folge auf äh, in der neuen Folge im Neu in der neuen Wohnung aufgenommen. Heute gibt es wieder vier Teams, die ich bewerte. Ich habe vier Leute wieder rausgesucht, die mir über Instagram ihre Teams zugeschickt haben. Falls ihr mit dabei sein möchtet und ihr wollt, dass ich euer Team bewerte, dann schickt es mir einfach euer Team und euer Budget sowie eure untauschbaren Spieler einfach über Instagram und ja, Instagram war ja FIFA ganz einfach und mit etwas Glück könnt ihr sogar bei der nächsten Folge dabei sein. Falls euch wieder diese Teambewertungsfolge hier gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert natürlich auch gerne kostenlos diesen Kanal. Ihr würdet mich mega unterstützen und ich würde einfach sagen, wir gehen mal rein ins erste Team. So Leute, dann kommen wir zum ersten Team. Das erste Team ist von Daniel.VGH Also so heißt der zumindest auf Instagram, hat ein Budget von ca. 250 Karten mir geschrieben und hat folgendes Team, was ihr hier gerade seht. Ähm, ich finde das Team an sich schon ziemlich nice. Trotzdem gibt es ein paar Änderungen, die ich gerade mit dem Budget, was du hast, noch äh, vornehmen würde. Also ich finde an sich, die Offensive geht eigentlich ziemlich fit. Sogar mit Douglas, du hast du einen richtig kranken äh, Stürmer. Henderson und Fred sind für mich an sich auch zwei sehr, sehr gute Sechser. Ähm, das Einzige, was ich eigentlich verbessern würde, ist so die Verteidigung und deinen Torhüter. Ich weiß nicht, mit Ederson wäre ich jetzt nicht so zufrieden. Ich persönlich würde dir äh, Ederson mal raushauen, Carlos raushauen und ähm, Bellerin raushauen und würde dir da drei neue Spieler empfehlen. Und zwar auf der rechten Seite würde ich dir Celo Foot, Birthday empfehlen. Als linken Innenverteidiger würde ich dir um Titi die Storykarte empfehlen und als Torhüter dann als selbstverständlich Ter Stegen, Team of the Season so far. Also ich denke, das wird deutlich besser. Um Titi kriegst du kostenlos, wenn du es schaffst, ihn noch durch die Storykarte zu bekommen. Ter ähm, Stegen kostet aktuell auf dem Markt so circa 140, 150k. Und Cancelo kostet nochmal so um die 150k. Also im Prinzip kostet das Team jetzt 300k. Trotz allem denke ich, dass du die 50k, du hast ja eh geschrieben circa 250k, denke ich, dass du diese 50k schnell zusammenbekommst. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ein äh, Ederson Untrade ist oder ob du den verkaufen kannst. Dadurch kriegst du auch nochmal ein paar Coins. Von dem her sollte das von den Coins eigentlich reichen. Ähm, ich würde natürlich das Team auch ein bisschen umstellen. Also ich würde daglish als ZM hinstellen und Fred in Sturm. Damit auch bei dir dann auch alle auf Fullcam kommen. Und so würde ich das erste Team verbessern. Dann kommen wir auch zum zweiten Team. Das zweite Team ist von Philipp.ols. Hat ein Budget von ca. 300k, also so, so oft ca. Äh, gelesen heute. <lacht> Und er hat folgendes Team... Das Team schaut auf jeden Fall mega geil aus. Du hast zwei richtig starke Sechser mit Essien und mit Fred. hast auch eine richtig geile Offensive: Adama, Benjeda, Mbappé und Obermaß. Finde ich, schauen sehr, sehr gut aus. Du hast auch eine sehr, sehr starke Defensive. Wir haben jetzt nicht so ein krasses Budget, mit dem wir arbeiten können. Aber du hast mir auf jeden Fall geschrieben, dass Varane und Hernandez tauschbar sind. Also die könntest du auf jeden Fall verkaufen. Das würde ich auch direkt machen und würde auch neuer raushauen. Ich weiß, neuer Flashback, geile Karte, ist auch ein richtig guter Keeper. Ich persönlich würde das Team ein bisschen anders, anders bauen, also ich würde die Innenverteidiger ändern, gerade mit dem Budget, was du machen kannst. Theoretisch könntest du das Budget auch ähm, aufsparen und weiterhin beibehalten. Wie gesagt, das Team ist richtig krass. Diese Änderung, die ich dir jetzt sage, musst du nicht machen. Ist nur, ist nur eine Empfehlung, sage ich mal, ähm, im Prinzip. Gut wäre es eigentlich auch, wenn du deine Coins weiter aufsparst, um dir einen richtig krassen Kracher zu kaufen. Theoretisch könntest du dir die Coins aufsparen und dann vielleicht, ähm, keine Ahnung, irgendwie Carlos kaufen und das Team auch nochmal ein bisschen umformen, dir selbst überlassen. Ähm, ich persönlich würde Waran Hernandez verkaufen, neue raushauen, der Stegen ins Tor holen, ähm, Desai den 87er kaufen und... Um Titi auch wieder die Storykarte Um Titi werdet ihr wahrscheinlich in dieser Folge heute oft sehen ähm, Ich finde um Titi Ziemlich geil, hat geile Werte Und wie gesagt Leute, der ist kostenlos ähm, Den kann man richtig geil einbauen Wegen der Nation, von dem her empfehle ich den auch ähm, Und mit der Linkt halt optimal noch zu testigen Team of the Season so far, ich glaube der Toyota ist geisteskrank, von dem her Und mit der Sai hast du jetzt noch zwei richtig kranke Innenverteidiger, ähm, das wäre auf jeden Fall Meine Änderung, aber wie gesagt ähm, musst du nicht machen, einfach aus dem Grund, weil du gerade 300 kBG hast, du könntest deine Coins irgendwie aufsparen für eine krassere Änderung, sage ich mal um einen krasseren Innenverteidiger zu holen, ähm, aber ich denke, auch wenn du es das machen würdest, das wäre schon so ein, der nächste Schritt, sage ich mal, für dein Team. Das dritte Team, Leute, ist von Finn-0327, auch der hat ein Budget von 300k und hat auch hier folgendes Team. Wir haben hier einmal Politano, der nicht auf Fullcam ist, sondern aktuell auf 5cam, auf 5 Alter, also ich krieg gleich einen Schluck auf, und wir haben an sich ein ganz solides Team. Ich persönlich habe trotzdem bei diesem Team jetzt schon sehr, sehr viele Änderungen. Gerade mal mit 300k Budget kann man da auf jeden Fall einiges machen. Und soweit ich weiß, hast du mir auch gesagt gehabt, dass Ederson, glaube ich, Sandro äh, tradable sind. Die könntest du verkaufen und würdest da auch noch mal ein paar Coins kommen, äh, paar Coins bekommen. Theoretisch hast du mir auch gesagt gehabt, dass du noch Bakayoko ähm, bei dir äh, untrade im Verein liegen hast. Den würde ich auf jeden Fall einbauen. Im Prinzip würde ich die Änderung so machen. Und zwar würde ich dir Courtois in, im Tor empfehlen. Ist auf jeden Fall ein besserer Keeper als äh, Ederson. Dann als linken Verteidiger, ich habe es euch gesagt, um die Story-Karte. Einfach aus dem Grund, link perfekt, also passt hier perfekt rein und ist kostenlos. Als linken Verteidiger würde ich dir sogar diesen Klischee empfehlen. Ist aktuell als SBC-Karte, ähm, also machbar kann man machen als SBC-Karte, aktuell noch. Ich denke auch nur noch heute. Also falls du diese Folge siehst, hoffe ich, dass du diese Folge am Donnerstag siehst. Und wenn du wirklich diese Änderungen, die ich dir vorschlage, machen möchtest, dass du das noch schaffst, den abzuschließen. Der kostet, glaube ich, so um die 70k, 80, 90k. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil auf, auf Football war der un ungefähr so. Dann ähm, gehen wir weiter offensiv. Ich würde hier äh, Paulinho und Mateus Pereira raushauen. Kaká, wie gesagt, Bakayoko rein. Äh, Bakayoko ist für mich ein besserer Sechser als äh, Paulinho. Dann im Sturm würde ich dir Benjeda empfehlen. Äh, Zola stellst du als rechten Stürmer. Und als rechten ZOM den Stürmer Lukas Perez. Hat richtig geile Werte. Ist auch ziemlich äh, Preis-Leistung mäßig. Schaut er perfekt aus. Also für, für, den, für die Coins, was du für den zahlst. Und für die Karte, die du bekommst. Ist auf jeden Fall ziemlich nice. Von dem her würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, äh, diese Änderungen zu machen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen vergessen zu erwähnen, den ich ausgetauscht habe. Äh, Im Prinzip, genau. Das wäre das dritte Team, wie ich es äh, ändern würde. Kommen wir auch zum letzten Team in dieser Folge. Leute, falls euch, wie gesagt, diese Teambewertungsfolgen gefallen und ihr immer noch dran seid, dann lasst auf jeden Fall noch einen Daumen nach oben da. Ihr würdet mich mega supporten. Und wie gesagt, falls ihr auch bei dieser Folge dabei sein möchtet, dann schreibt's mir, äh, schickt mir euer Bild einfach mit eurem Team über Instagram. Schreibt mir euer Budget dazu und sagt mir natürlich, welche Spiele Android sind, damit ich weiß, welche Spiele ich theoretisch noch verkaufen könnte. Und dann kann, könnt ihr mit etwas Glück auch bei dieser Folge dabei sein. So, letztes Team ist von noah 7 Also hat 4 A's dazwischen, deshalb dieses A. -A ähm, hat ein Budget von 100k und hat folgendes Team. Sein Team schaut auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Er hat sehr, sehr geile Spieler dabei. Benjeda POTM Genius. Also richtig geile Karte. Wie gesagt... Ist die eklig, ekligste Karte in diesem Spiel eigentlich. Äh, Totti Kante, auch geil. Goretzka schaut auch ziemlich nice aus. Äh, an sich ziemlich geile Karten. Ähm, du hast mir auch gesagt gehabt, dass du die 4-2-3-1, glaube ich, spielst in-game. Ich bin mir nicht mehr sicher, was du mir genau geschrieben hast. Auf jeden Fall, äh, wenn man so sich das Team anschaut und ich mir denke, wenn du wirklich die 4-2-3-1 spielst, was ich jetzt auch vermute, ähm, auch wenn du die 4-4-2 spielst oder sonstiges, ähm, hast du für mich zu viele äh, zentrale Spieler Du hast einen Lewandowski, den du theoretisch als Stürmer spielen könntest Brand könnte man außen spielen, gerade den würde ich auch außen spielen Theoretisch auch mit dem Pempo, was er hat ähm, Du hast einen Ben Yedda, den würde ich theoretisch nicht außen spielen Weil der, glaube ich, ziemlich kaputt geht auf außen Der ist für mich eher ein zentraler Spieler, gerade wegen dem 5-Sterne-Weekfoot äh, Du hast zwei, äh, zwei Sechser und den Pogba kannst du auf gar keinen Fall außen spielen ähm, ich persönlich, wenn du dieses Team hast, ähm, würde dir auf jeden Fall einen Tausch empfehlen, gerade mit dem Budget von 100k. Ich würde Pogba raushauen, vielleicht kriegst du auch noch Coins für den, keine Ahnung. Ich bin jetzt mal mit äh, dem Budget gegangen, dass du für den, Untrade ist. Und ich würde dir Ikone empfehlen. Ähm, ist auf jeden Fall eine geile Karte. Und Ikoné hat Pace, Dribbling und den könntest du auf jeden Fall entweder links oder rechts außen spielen. Ingame könntest du es theoretisch so machen, dass du Kante und Goretzka als 6er spielst. Wenn du jetzt die 4-4-2 spielst zum Beispiel, könntest du Benjeda und Lewandowski im Sturm spielen, Brand rechts, Ikone links. Mit der 4 2 1 könntest du theoretisch Goretzka auf der 6 spielen, ähm Brand rechts, Ikone links, Benjeda als 10er und Lewandowski im Sturm. Mein Vorschlag. Wie gesagt, das wäre der einzige Vorschlag, den ich bei diesem Team machen würde. Und ansonsten ist das Team mega geil und mit dem Jikans zu leider nicht viel anfangen. <lacht> ja Leute, das war's dann auch schon mit dieser Teambewertungsfolge. Falls ihr euch gefallen hat, dann smasht auf jeden Fall einen Like-Button. Ihr würdet mich, wie gesagt, mega, mega unterstützen. Lasst auch gerne ein Abo auf diesem Kanal da. Ähm, ich, sag's, ich weiß, ich sage es ziemlich selten, aber mich würde es natürlich auch mega freuen, wenn dieser Kanal wachsen würde. Und ähm, ja... Schickt mir gerne weiterhin eure Teams, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr die Serie findet, ähm, was, welche Verbesserungsvorschläge ihr vielleicht auch für die Serie habt, ähm, wie gesagt, ich versuche weiterhin äh, vier Teams pro Episode zu bewerten, ich denke auch nächste Woche sollte ich das hinbekommen, ich hoffe, dass der, der, dass der Umzug, der steht jetzt dieses Wochenende an, ich weiß es noch nicht, ob ich die Weekend League spielen werde dieses Wochenende, äh, aber dieses Wochenende steht der Umzug an, ich hoffe, dass ich wirklich alles, was ihr im Hintergrund seht, dass ich das alles am Wochenende rüber bekomme, theoretisch sollte ich eigentlich schaffen, und ähm, ich weiß, am Anfang wird es alles ausschauen, ausschauen wie eine Baustelle in der, in der neuen Wohnung, aber so nach und nach ähm, wird auch dort alles dann ja, hinkommen. Und äh, deshalb sollte es eigentlich auch klappen, ab nächster Woche dann auch äh, die squad folgen und die Teambewertungsfolgen wieder für euch zu bringen. Ähm, ja, falls ihr da auf jeden Fall nichts mehr verpassen wollt, Abo da lassen, Jungs. Und in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ja, genießt die Zeit was für eine Zeit ihr auch gerade habt. <lacht> Und ja, bis zum nächsten Mal, Jungs. Haut rein. Ciao, ciao.